Hallo! Ich habe heute ein Food Diary von euch. Das hatten sich in letzter Zeit ein paar Leute gewünscht. Und ähm, dann habe ich das gefilmt und dann habe ich mein letztes Video hochgeladen. Und nach den Reaktionen darauf und den Kommentaren ähm, habe ich ein bisschen Angst, dies hier jetzt hochzuladen. Ich hatte echt überlegt, das nicht zu tun, weil ich mich nicht vegan ernähre und auch nicht ganz vegetarisch. Also, ich glaube, ich habe in der Woche jetzt einmal Fisch gegessen. Und... Ähm, ja, also ich bin gespannt auf eure Reaktion. Ich hoffe, dass ich dafür jetzt nicht vernichtet werde. Ähm, ansonsten dachte ich mir aber, ich habe das jetzt gedreht und es war jetzt auch nicht wenig Arbeit. Und vielleicht ist ja doch für den einen oder anderen ein interessantes Rezept oder so dabei, eine Inspiration. Und deswegen geht es jetzt los. Ich bin gespannt auf eure Reaktion und viel Spaß. So ist es Samstagmorgen und es gibt mal wieder Porridge bei mir. Ähm, ich muss sagen, ich esse unter der Woche nur noch ziemlich selten Porridge, weil ich das so viel nicht so gut vertrage, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber diesmal habe ich es so gemacht, dass ich ein paar Haferflocken in eine Tasse getan habe und dazu etwa einen Esslöffel Flohsamenschalen. Das habe ich dann einfach mit ein bisschen Wasser aufgekocht und dann kam eine gequetschte Banane und gefrorene Beeren dazu und ähm, darauf habe ich dann noch Schokolade, also Zartbitterschokolade und Nüsse gestreut und dazu trinke ich einen, ähm, was ist es denn eigentlich, ich glaube Lemon-Ingwer-Ginseng-Tee oder irgendwie so und ja, guten Appetit, ich habe Hunger, ich freue mich voll So, es ist Abend, es ist inzwischen halb sieben und ich habe ähm, zwischendurch noch einen Apfel gegessen. Und ach so und so ein, zum Probieren, es äh, waren so gesunde Powerbars, glaube ich. Die gab es im Café dazu. Und jetzt koche ich was. Und zwar gibt es heute Abend braunen Reis mit Gemüse. Also es sind bis jetzt Tomaten, Paprika, Zwiebeln und Möhren. Und dann kommen gleich noch schwarze Bohnen dazu. Ähm, ich dachte, ich probiere das mal aus. Ich war nämlich, äh, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, vor einer Woche... Jo, ist erst eine Woche her, krass äh, In Florida und wir waren da essen in einem kubanischen Restaurant Und dort habe ich Reis mit Bohnen gegessen Schwarze Bohnen, ganz einfach Aber es war so, so lecker, dass ich dachte, ich muss es unbedingt mal ausprobieren Deswegen habe ich mir jetzt gerade noch schwarze Bohnen gekauft Ich habe jetzt noch so passierte Tomaten dazu getan Und das lasse ich jetzt einfach mal ein bisschen köcheln Sieht so geil aus Oh Gott Ihr seht die Farbe leider gar nicht in echt, wie sie so schön aussieht Naja ich habe das Ganze jetzt noch bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde köcheln lassen und ähm, noch ein bisschen Paprikapulver dazu gegeben und gewürzt. und es sieht so gut aus. Ich freue mich so. Oh mein Gott! Guten Appetit! Guten Morgen! Es ist Sonntag und ähm, ich habe mir Freitag was gegönnt. Ich war nämlich im Whole Foods und habe mir da Brot gekauft. Das ist was sehr, sehr Besonderes. Also es ist Brot, das man wirklich mit deutschem Brot vergleichen kann. Diese Packung hat jetzt 5,45 Dollar gekostet und da sind jetzt ungefähr schon 5 sechs Scheiben raus. Also das ist sogar okay vom Preis. Und jedes Mal, wenn ich das jetzt esse, dann freue ich mich so sehr. Und heute Morgen ähm, frühstücke ich eben damit. Und zwar folgendes. Ein halbes mit Gouda und Tomaten drauf. Eins mit Cream Cheese und Tomaten. Und die Vögel zwitschern. Ist das nicht wunderschön? Achso, und übrigens äh, auch ähm, Pfefferminztee dazu. Und zu guter Letzt eins mit Camembert und Tomaten. Und ich würze den Camembert immer mit Paprikapulver und Salz und äh, schmeckt einfach so gut. Ich bin so ein camembert fan im Moment. Das ist nicht mehr normal. Buh. <lacht> es ist Viertel vor sechs und ich koche mir gerade was. Ich habe eine Maske drauf, deswegen sehe ich so aus, wie ich aussehe. Ähm, und zwar gibt es heute bei mir wunderbare Salzkartoffeln. Ich finde, ich liebe Kartoffeln. Und es ähm, ist für mich immer was ganz, ganz Besonderes, wenn es bei mir so einfache Salzkartoffeln gibt. Ich mag das einfach sehr, sehr gerne. Dazu gibt es Spinat. Der taut gerade noch auf. Ähm, davon werde ich ungefähr die Hälfte essen, denn die andere Hälfte brauche ich dann für mein Mittagessen später in der Woche. Und dann gibt es Rührei dazu mit Paprika und Zwiebeln und ein bisschen Parmesan. Ich glaube, der Teller wiegt zwei Kilo. Es <lacht> ist ein bisschen viel geworden, aber egal. Guten Appetit! So, es ist jetzt halb acht und ich hatte gerade noch Bock auf irgendwas Süßes ähm, und ich werde jetzt den Tatort gucken und werde dazu noch einen griechischen Joghurt essen, in den ich ein paar gefrorene Beeren ähm, gestreut habe. Da freue ich mich schon drauf und ähm, auch auf den Tatort, weil es ist irgendwie ein Tatort, der auf der Berlinale spielt. Und da bin ich gespannt drauf. Es ist Montag und hier ist heute Feiertag, was wunderschön ist. Und ich trinke jetzt gerade einen grünen Tee mit Lemon, Ginseng und ich glaube, da ist noch irgendwas. ich habe die Verpackung. Guck mal hier. Green Tea mit Lemon und Ginseng, ganz genau. Und dann koche ich mir ein wunderbares Frühstücksei, denn es gibt nichts über ein wunderbares Frühstücksei, das wisst ihr. Und ähm, dazu gibt es ganz einfach zwei Scheiben Brot. Die habe ich noch mal im Backofen ein bisschen warm gemacht ein paar Gurken, ein paar Paprika und mehr Cream Cheese und Gouda. Mal gucken, wie auch immer ich die auf die Brote verteile, ist ja nicht ganz so interessant. Morning in the morning. Es ist 7.21 Uhr. Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß gar nicht warum ähm, aber ich habe mir gerade mein Frühstück gemacht und zwar besteht das heute aus Joghurt, ein paar Haferflocken Nüsse und Zartbitterschokolade eine klein gequetschte Banane Weintrauben und gefrorene bzw. aufgetaute Beeren und das werde ich jetzt alles vermischen und jetzt sieht es so aus, zwar nur noch halb so schön aber dafür sehr sehr lecker und ich freue mich schon drauf und ähm, guten Appetit und einen guten Start in den Dienstag so, es ist Viertel nach eins oder so. Ich habe Mittagspause und die Sonne scheint. Ich bin in Central Park gegangen. Hammermäßig schön. Ich freue mich so. Es macht einfach so einen großen Unterschied äh, mit oder ohne Sonne. Und ich gehe jetzt gerade zu meinem Stammplatz da hinten und setze mich dann dahin und esse das. Das sind äh, drei Brote mit Käse und Paprika und Gurken. Und schaut mal, wie schön die Sonne scheint. Oh, ist das nicht herrlich? Es ähm, ist gerade kurz vor sechs und ich habe einen so einen Riegel gegessen mit Nüssen, Peanut Crunch hieß der. Und ja, jetzt geht's los. Ach, der Himmel sieht so schön aus, ich zeig's euch. Guckt euch mal bitte diesen Himmel an. Es war vor einer Minute noch viel, viel intensiver, die Farben. Aber trotzdem es ist es so schön. Und so, ich bin wieder zu Hause. Es ist 7.52 Uhr und ich koche mir jetzt was. Ähm, ich habe noch was über von diesem äh, Reissoßenzeug, was ich Samstag gemacht habe. Da habe ich jetzt noch eine Tomate reingeschnitten. Das werde ich jetzt alles schön zusammen heiß machen und ein bisschen ziehen lassen nochmal. Und dann kommt das in einen Wrap-Teig mit noch ein bisschen Koriander. Und dann gibt es einen geilen Wrap. So, jetzt erstmal Wrap-Teig. Käse. Darf natürlich nicht fehlen. Und jetzt kommt diese ganze Ladung da rein. <lacht> Passt, würde ich sagen. <lacht> naja, egal. Und ähm, darauf kommt jetzt Koriander. Ich liebe Koriander übrigens. Ich bin so verliebt in dieses Gewürz. Ich finde, es ist einfach der Wahnsinn. Und ja, sieht das nicht geil aus? Wenn man jetzt einen Zahnstocher oder sowas hätte, dann könnte man das jetzt sogar befestigen. Habe ich natürlich nicht, ist aber auch scheißegal, es schmeckt trotzdem. Ich habe mich dazu entschlossen, dieses Reisgemisch einfach da so drauf zu drücken, weil sonst hätte ich nicht gewusst, wie ich es essen soll. Aber jetzt geht's los. Guten. Einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, es ist Viertel nach sieben und ich frühstücke jetzt nichts Besonderes. Eigentlich genau das, was ich auch schon die letzten Tage gefrühstückt habe. Zwei Brote... Ein paar Tomaten, Gouda, Cream Cheese, ähm, alles was ich noch so gefunden habe, weil irgendwann neigt sich das Ganze dann so ein bisschen dem Ende entgegen. Ich muss jetzt mal wieder einkaufen. Ähm, aber ja, das ist mein Frühstück. Guten Appetit! Und mittags habe ich den Tag ähm, etwas gegessen, was ich abends schon vorbereitet hatte. Und zwar waren es einfach Vollkornspaghetti mit Paprika, Zwiebeln und dem Spinat, den ich noch über hatte, so als Soße dazu. Feierabend, wie das duftet. Guten Appetit. Mm. Und abends habe ich mich mit einer Freundin getroffen, habe nichts mehr so wirklich gegessen, sondern nur was getrunken. Und dann noch äh, um halb zehn einen Cookie. Gegessen. Der war geil. Boah, so ein richtig geiler Schokoladencookie. Also es wird jetzt, glaube ich, nicht mehr so spannend zum Frühstück. Ähm, einfach wieder zwei Scheiben Brot und Käse und Cream Cheese und Paprika und Wasser. Das war's. Und ich habe jetzt auch schon mal Mittagessen für heute vorbereitet. Und zwar ähm, ist das ein bisschen Joghurt, ein paar Haferflocken, ähm, so eine Nussmischung, getro Ach, doch, getrocknete Cranberries. Zartbitterschokolade, gefrorene Beeren, Weintrauben und gleich auf der Arbeit werde ich noch eine Banane reinquetschen. Und ähm, ja, dann ist das mein Mittagessen. Jemand hat Kuchen mitgebracht. Hihi. Gestern waren es noch 25 Grad, jetzt sind es vielleicht 5. Also, das New Yorker Wetter ist echt hammermäßig. Es regnet auch und ich esse einen Apfel. Hallo! Es ist halb acht und ähm, ich habe mir was Geiles zu essen gemacht. Und zwar gibt es heute Kumpir. Ähm, das sind einfach Kartoffeln mit ein bisschen Parmesan, ein bisschen Sour Cream und ansonsten Tomaten, Paprika, Zwiebeln, Gurken, Koriander und Thunfisch. Und ähm, sieht das nicht einfach nur mega geil aus. So, ich habe alles aufgegessen und alles wieder weggeräumt und jetzt ähm, habe ich mir noch ein paar Weintrauben abgewaschen und einen Kamillentee gemacht und ähm, ich werde jetzt die Bachelor-Folge von gestern nachgucken. Da freue ich mich schon drauf und vor allem auch auf die Weintrauben, weil ich finde, es gibt eigentlich nichts Geileres als Weintrauben. Ich liebe Weintrauben so sehr. Ich glaube, ich könnte mich nur davon ernähren. Good morning! Es ist Freitag und ich habe schon gefrühstückt. Das habe ich euch jetzt nicht gezeigt, weil es einfach genau das gleiche war wie die letzten Tage. Aber jetzt mache ich mir gerade mein Mittagessen. Ich habe gestern nämlich schon ein paar Tomaten, Gurken, Paprika und Zwiebeln mehr geschnitten und nehme die jetzt so als Salat mit. Salat. Dazu habe ich gerade noch ein bisschen Parmesan drauf gestreut. Jetzt kommt noch etwas Koriander da drauf. Und noch natürlich normale Salatblätter und dann tue ich einfach noch so zwei Wrap-Teige da drauf und was auch noch drauf kommt, sind Sonnenblumenkerne. Guten Appetit! Ja. Ähm, ich habe den Wrap einfach so dazu. Ja. Hat schon mal einer von euch mit einer Hand eine Banane abgepellt? Es ist halb 20 vor 8, ich bin zu Hause und bin ein bisschen aufgeregt, denn ich mache mir jetzt Guacamole. Ich habe mir noch nie im Leben irgendwas, doch einmal habe ich mir eine Avocado gekauft und habe mir das aus Brot gemacht. Ich fand das gar nicht so geil, aber ich habe eine perfekt reife Avocado und werde das jetzt mal ausprobieren und bin echt gespannt, wie das so wird. Ich werde noch eine Limone so reintun und Tomaten, Zwiebeln, Gewürz. Ich bin kein Knoblauch-Fan, deswegen lasse ich Knoblauch raus und ich weiß, dann schmeckt es wahrscheinlich nicht so geil, wie es schmecken könnte. Aber egal. Und ähm, dazu habe ich mir noch so Tortilla chips gekauft. Leider mit Cheese-Geschmack. Äh, aber ich habe keine anderen gefunden und es war mir auch egal. Also ich habe keine Ahnung von Avocados, aber wie schön ist die. Die ist wirklich einfach perfekt. Guckt euch das mal an. Sieht irgendwie hübsch aus, oder? Es schmeckt einfach so gut. Damit hätte ich jetzt niemals gerechnet. Wie geil. Und voll einfach auch. Piep, piep, piep. Ich habe mich lieb. Guten Appetit. <lacht> oh mein Gott, ich sterbe vor Geilheit. Ist das nicht mega? <lacht> Und mit dieser leckeren Guacamole, die übrigens echt richtig, richtig gut war, werde ich dieses Video jetzt beenden. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat und für den einen oder anderen vielleicht irgendwie inspirierend war oder eine neue Rezeptidee aufgekommen ist. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin gespannt auf eure Reaktionen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was momentan so euer Go-To-Essen ist, wovon ihr nicht genug bekommen könnt, dass ihr euch so einmal die Woche macht oder so. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich hoffe, dass ich dann vielleicht auch ein paar neue Inspirationen bekomme. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Passt auf euch auf. Tschüss!